Aber die ultimative künstlerische Freiheit ohne Abnahme, das ist das Internet ohne Bezahlung, also YouTube quasi. Hallo und willkommen in dieser sonderbaren Situation. Wir befinden uns jetzt bei mir zu Hause, weil die Corona-Situation auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sodass wir jetzt gezwungen sind, unsere Interviewpartner über eine Videokonferenz anzufragen. Und heute geht es ums Thema Zielgruppenorientierung. Dafür spreche ich mit Josef, also known as The Changeman. Der macht auf YouTube so experimentelle und teilweise fiktionale Inhalte für scheinbar ganz viele verschiedene Zielgruppen. Und darüber will ich mit ihm reden. Vielleicht erfahren wir was Neues. Wahrscheinlich erfahren wir was Neues. Mal gucken. Ah, hi, na? Hi, Finn. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich eine Woche lang auf Musik hören und machen verzichte. Silo, Alligator oder Schlag? Ich erkläre euch heute, warum Assassin's Creed Origins scheiße ist. Ich habe so das Gefühl, ich habe mir meine Zielgruppe nicht ausgesucht, sondern meine Zielgruppe hat mich irgendwie gefunden. Und ich habe dann erst herausgefunden, für wen ich eigentlich Videos mache. Ist das bei dir ähnlich? Und kannst du... So fest abstecken, was das so für eine Gruppe ist. Also, ich habe äh, witzigerweise gestern noch ein Gespräch mit jemandem gehabt. Er würde mir schon folgen seit fast zehn Jahren. Und das war mir überhaupt nicht klar. Also, es gibt, glaube ich, die Leute, die andocken an die Inhalte. Und wenn sich Inhalte ändern, wieder verschwinden. Und es gibt die Leute, die da bleiben, weil sie generell interessant finden, wofür ich mich interessiere. Du hast uns heute den ganzen Tag mitgenommen zu einem bzw. drei Videodrehs mit dir, Julia und Ju. Und hast uns mal so Einblick gegeben, wie das so ist. Und ich finde es super spannend, wie viel ich jetzt schon dabei gelernt habe, aber auch wie viele Fragen ich doch gleichzeitig gehabt habe. Krass. Ich habe natürlich in der Woche auch mal Geräusche von mir gegeben, wenn ich mich irgendwo gestoßen habe oder so, aber es war doch was anderes wieder zu sprechen. Das waren sieben Tage. Für wen machst du Videos? Ich würde vor allem sagen, dass sich das über die Jahre immer wieder verändert hat, weil ich ganz am Anfang wirklich nur für mich Videos gemacht habe und worauf ich Bock hatte. Dann hat sich das ein bisschen verändert, weil es einfach einmal ein Publikum gab, dass man so ein bisschen geguckt hat. Und inzwischen ist das eine Frage, die ich gar nicht so leicht spontan beantworten kann. Also ich merke einmal, dass ich Videos mache für Leute, die interessiert sind an Neuem, würde ich mal sagen. Also das geht in die ganze Reihe der Dokus und Experimente. Aber vor allem auch für Kunst- und Experimentalinteressierte, was meine ganzen Webserien und, und diese Kunstsachen angeht. Und da ich bei Patreon ja auch wirklich eine Gruppe von Leuten habe, die seit Jahren mich da unterstützen, vor allem in diesem Kunstbereich, weiß ich ja auch, was denen gefällt. Gehen wir jetzt mal hypothetisch durch, wie, wie läuft es bei dir ab, wenn du ein neues Format oder irgendwie eine neue, neue Videoidee oder so hast, ab welcher Idee, wenn überhaupt, kommt der Gedanke, für welche Zielgruppe ist das und ist das überhaupt irgendwas für meine Zuschauer? Ja, ich habe, deswegen habe ich jetzt zwei Kanäle. Also ich habe jetzt seit die Selbstexperimente so gut laufen und ich gemerkt habe, dass andere Formate teilweise nicht mehr so stark laufen, gucke ich schon, dass ich... Wenn ich merke, es läuft nicht unter dem Bereich Doku Selbstexperiment, aber ich es unbedingt machen möchte, dann kommt es auf den Zweitkanal. Deswegen gibt es auf dem Zweitkanal Mini Webserien wie Warum, die ich jetzt gestartet habe. Äh, da kommen demnächst zehn komplett neue Folgen, wessen Line, weil die auf dem Hauptkanal nicht mehr so gut performen, weil ich die Sachen trotzdem machen will, aber andererseits nicht die Leute abschrecken will, diese Zielgruppe, die da bereits ist und die sich für die Dokumentation interessiert. Also habe ich quasi so gesehen doch, durch die Zielgruppe diktiert, angefangen meinen Content aufzuteilen auf zwei Kanäle. Bei der Zielgruppenorientierung ist es so, dass CreatorInnen häufig dabei denken an naja, die Leute, die ihre Videos schauen oder kommentieren, also quasi ihre Community, sowas in der Richtung. In der Bildungsarbeit oder teilweise auch in der Forschung denkt man dann eben bei Zielgruppe erstmal eher an haben wir da jetzt Jugendliche, haben wir da Kinder und so weiter. Worüber erreicht man denn so eine Zielgruppe? Ist das über eine bestimmte Ästhetik? Solcher Videos ist das über eine Authentizität oder so eine Empfindung von Authentizität beim Schauen eines solchen Videos. Am besten ist es eigentlich, wenn die Zielgruppe selbst mitbestimmen darf, auf, auf welchen Plattformen oder für welche Plattformen produzieren wir denn in diesem Projekt eigentlich Web video content Wird Zielgruppenorientierung wichtiger oder weniger wichtig, je erfolgreicher ein Kanal wird? Boah, ich würde in meinem Fall sagen, eigentlich wichtiger. Weil vorher habe ich alles Mögliche an Chaos gemacht und die Leute haben es geguckt oder nicht geguckt, aber es war nicht so wichtig. Und als ich die 100.000 geschafft hatte, habe ich aber mal gemerkt, ähm, dass jetzt ja wirklich ein, ein Kern da ist und ein Thema, was diesen Kern interessiert. Und ab dem Moment habe ich aufgehört, bestimmte Formate zu bespielen und habe mich wirklich auf diese doku- und eher so bildungsorientierte Formate konzentriert. Bist du der Meinung, dass. Leute mit einer Reichweite zwangsläufig auch immer eine Haltung einnehmen müssen? Also persönlich finde ich es cool, wenn sich eine Helene Fischer ja hinstellt und sagt, jo, Nazis raus. Hat sie nicht gemacht, aber fände ich sehr cool. Oder wenn Babys Beauty Palace das machen würde, äh, fände ich das sehr stark. Aber gerade für die ist es ja eine Gefahr, dass die einen Großteil ihrer Zielgruppe verlieren, in dem Moment, wo sie sich politisch positionieren. Das heißt, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, warum ein wirtschaftlich abhängiger Künstler sagt, ich möchte das Thema nicht anfassen, aber persönlich fände ich es wichtig. Eine wichtige Leistung, die man als Chance für Webvideo und politische Bildung sehen kann, ist, solche Videos sind häufig sehr meinungsstark. Das wird gerade von Jugendlichen sehr stark begrüßt. Und das ist auch gut, um in so einem beispielsweise Bildungsprojekt oder auch überhaupt als CreatorIn einen Diskurs zu erzeugen, gleichzeitig sollte man, denke ich, beachten, dass sowas wie Perspektivenvielfalt zulassen wichtig ist, damit es eben nicht zu so Filterblaseneffekten und sowas kommt, die schon sehr schnell gerade in Social Media auch entstehen können. Hast du Erfahrungen damit, dass du mit deinen Videos die falsche Zielgruppe erreicht hast? Ja, zweimal. Also einmal habe ich die falsche Zielgruppe definitiv mit den Kackspieler-Reviews erreicht. Handlung. Das Spiel erschien am 27. Oktober 2017 auf PS4, PC und Paperwhite für unterwegs. Weil ich halt die ganzen Gamer auf einmal ähm, äh, angezielt habe, die wirklich gar keinen Humor verstehen, das war sehr spannend, die wirklich sofort in die Beleidigung gehen und rumhassen und sauer sind und sich so angegriffen fühlen, wo ich mir auch denke, ein Klick und das Video ist zu. es ist nie passiert, also habe ich nie ganz verstanden, warum man sie so aufregt. Und dann gab es nochmal unser Video ähm, YouTuber gegen Faschismus. Für eine tolerante Gesellschaft und finde es fast traurig, dass wir überhaupt so ein Statement aufnehmen müssen. Da habe ich die ganze rechte Verschwörungsbubble angetriggert, ohne es zu wollen. Also, die dann auch wirklich richtig Druck gemacht haben, weil sie meinten, ja, du musst jetzt mit unserem äh, Anführer sprechen, der ja. dich in einem Livestream sprechen will. Und ich mehr denke, ich spreche nicht mit einem Verschwörungstheoretiker, der irgendwo auf den Philippinen wohnt. Muss ich auch nicht. Die haben richtig genervt. Wie würdest du die, so die Bedeutung von Webvideo im Allgemeinen in politischer Bildung verorten? Oh, schon sehr hoch. Also, sehr viele Leute, vor allem Jugendliche, schauen keine Nachrichten mehr. Und deswegen ist YouTube deren Informationsquelle Nummer eins. In Bezug auf ähm, Webvideo ist Zielgruppenorientierung in der Forschung deshalb interessant, weil uns natürlich gerade in der Medienpädagogik auffällt, gerade Jugendliche und Kinder und auch junge Erwachsene nutzen Webvideos sehr stark. Das zeigen auch immer wieder Studien wie die GYM-Studie, die ARD-ZDF-Online-Studie, die Shell-Jugendstudie und so weiter. Und da fragt man sich natürlich ähm, aus soziologischer Perspektive, wie nutzen die das zum einen in ihrem Alltag und was hat das vielleicht für einen Einfluss auf beispielsweise deren Meinungsbildungsprozesse? Daher ist es vor allem wichtig, dass wir mit den Formaten, die einen hohen journalistischen Anspruch haben, überall in den sozialen Medien stattfinden. Also deswegen müssen die Öffentlich-Rechtlichen da auch weiter vorpreschen. Vor allem auch, weil die ganze rechte Verschwörungsecke immer stärker im Internet ähm, präsent ist und natürlich von vielen Leuten auch nicht auf den ersten Blick unterschieden werden kann von richtigem Journalismus. Das ist ja auch ein Blick, den man mit der Zeit erst entwickelt, vor allem wenn man jung ist. Ja, okay, das war das. Ich glaube, das, was Josef der ganzen Sache mit am meisten beizutragen hatte, war, wie elementar wichtig es ist, Teil der eigenen Zielgruppe zu sein, weil es einem eine ganze Menge, ja, Marktforschung oder eine ganze Menge in der Formatentwicklung erleichtert, dementsprechend, es ist für Leute, die Bildungsvideos konzeptionieren, glaube ich sehr sehr wichtig, dass sie im Vorhinein checken können, ist diese Ansprechhaltung, ist diese Ästhetik, ist diese Aufmachung des Formats wichtig und richtig für die Zielgruppe, bevor sie es veröffentlicht, weil dann fällt es ihnen eventuell auf die Finger und äh, das Vertrauen ist verspielt. Wir haben noch andere Videos zu anderen Standpfeilern für verschiedene Bildungsvideos gemacht. Die sind alle in dieser Playlist verlinkt. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren. Wenn ihr es schafft, mal gucken. Äh, bis zum nächsten Mal. Ich ich bleibe jetzt zu Hause, weil äh, da bin ich jetzt schon die ganze Zeit. Ähm, tschüss.